Und, los geht's! Schauen wir jetzt eine direkte Anwendung des Sinus- und des Cosinussatzes. Hm. Der Sinussatz wird ja schon bekannt sein, so oder mit verkehrten Brüchen. Ja. einem zufälligen Dreieck ist der Sinus der eine eines Winkels durch die gegenüberliegende Seite, so viel wie der Sinus eines anderen Winkels durch die gegenüber Seite liegende Seite. So, und der Cosinus-Satz sollte auch so bekannt sein, Seite C, das ist eine Erweiterung des Satzes von Pythagoras eigentlich, ja, wenn wir c haben, ja, bei irgendeinem zufälligen Recht, äh, zufälligen Dreieck, ja, dann ist diese Seite zum Quadrat so viel wie die Suche der Quadraten der anderen zwei Seiten, a Quadrat plus b Quadrat minus, in diesem Fall nicht wie im Pythagoras-Satz da gibt es auch minus zweimal das Produkt der anderen Seite der, Cosinus der des Winkels zwischen diesen anderen zwei Seiten oder des Winkels gegenüber dieser Seite, die so hier allein steht hm? und das hier, über alle Seiten so und selbstverständlich so ist das auch richtig vor Pythagoras, weil das cos Fall, äh, wenn der gegenüber liegende rechte äh, Winkel so von der Hypotenuse im rechten Dreieck, dann sollte das ein recht äh, Dreieck sein. Und das Sinus von einem rechten Winkel ist halt null, also das stimmt dann auch. Wie auch immer, gehen wir jetzt hier und wir wenden diese beiden Sätze bei einer berechnen Sie die Diagonalen D1 und D2, also D1 und D2, Deltoid, ein Deltoid, da sind die beiden Seiten gleich zueinander und die beiden Seiten gleich. Das ist was ein Deltoid ist. So hier ja, ein Viereck, wo die Sache gilt halt mit nacheinander liegenden äh, Seiten. Wenn, also wir berechnen, wenn die Seite A 4,3 cm ist, die Seite B 1,6 cm und der dazwischen liegende Winkel, also der hier ja, cm Ja? Man könnte auch diesen Winkel angeben, ist eh gleich wie dieser. Gut. Mit direkter Anwendung des Cosin d1 hier sofort berechnen. Was besagt Cosinus sagt's. Also zum Quadrat ist so viel wie die Summe der Quadrate bla bla bla bla bla Ja, Also hier ist diese Seite gefragt und die Seite zum Quadrat ist die Summe der Quadrate der anderen zwei Seiten minus 2 mal das Produkt dieser Seiten mal zwischen. Und A ah, und B sind hier schon gegeben und auch der Winkel, also auch das hier da kann man sofort D1 hier berechnen, das ist ungefähr 11 cm. Zusammenfassend kennen wir jetzt hier auch den Winkel zwischen D1 und B. D1, Entschuldigung, und B. Zeigt, aber auf jeden Fall dieser Winkel hier ist gemeint. Ja, was also der sagt, diese der Sinus von diesem Winkel hier, der gefragte Winkel, durch die überliegende Seite ist so viel wie der Sinus von diesem Winkel, der gegeben ist, durch die gegenüberliegende Seite. Da ist der Sinussatz noch einmal. Ja. Okay, also in diesem Fall muss man einfach also einfach das a auf die andere Seite bringen, dann steht a mal sinus oben durch der 1 und die gegenrechnung also kann ich hier sofort die berechnung machen und da hat man auch diesen winkel. Ja? und wenn man jetzt hier diesen winkel hat kann man auch die andere Seite sinus berechnen ja, wir brauchen D2. Die Hälfte von D2 ist in diesem rechtwinkligen Dreieck drinnen. Und das Sinus von diesem Winkel, also was wir gerade eben gerechnet haben, ja, diese Seite, also die Hälfte von dieser Diagonale, durch die Hypothek durch b, also b ist gegeben, das hier haben wir, das Sinus von dem haben wir eben nur die 2 zu berechnen. Und das ist dann 4,3 cm. Das war danke sehr.